Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Und wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal hier seid, ich bin Sebastian, das da hinten ist Ben <lacht> und äh, ihr seid auf Tupac VR. Hier geht alles rund um das Thema VR, also egal ob Hardware, äh, Gameplays und ähm, ja, wie heute News-Sendungen. Also äh, das gibt es hier auf meinem Kanal zu sehen und äh, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also jetzt hier auf den Abo-Button drücken und äh, ja, Like sowieso nicht vergessen. Ja, Leute, wir haben wieder einige Themen heute auf Lager und äh, fangen wir einfach mal ganz kurz mit dem Durchlauf an. Also wir haben einmal Oculus Link Bonus. Also da gibt es einen Bonus, wenn ihr jetzt eine Quest 2 kauft und äh, die mit dem Link ähm, ja, verbindet, dann äh, ja, haben wir gerade mal 90 Hertz für die Quest 2 bekommen und äh, schon wird getwittert, ja, es sind auch 120 Hertz möglich, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Ähm, ja, dann haben wir eine neue Fortbewegung, das Cat Loco S, das schauen wir uns an. Dann gibt es eine Kickstarter-Kampagne zu einer neuen äh, ja, Haptik-Weste, die heißt Shockwave. Und äh, ob es wirklich mh, ja, ein Konkurrent für BeHaptic sein kann... Schauen wir uns mal ganz kurz an, die Infos, die wir so haben von der Kickstarter-Kampagne. Äh, ja, dann gibt es wieder eine Kickstarter-Kampagne und zwar Cybershoes. Die kennt ja eigentlich fast schon jeder, aber die wird jetzt auch für die Quest 2 verfügbar. Und äh, ja, da gibt es jetzt auch eine Kickstarter-Kampagne. Die schauen wir uns mal ganz kurz an. Ähm dann haben wir einmal Virtual Desktop Update für WLAN-Streaming, also da gibt es eine Neuigkeit und das werde ich definitiv jetzt bald auch mal testen. Ich hoffe, ich komme da mal zu, weil momentan habe ich echt so viele Sachen zum Testen und ich, ich komme nicht mehr hinterher. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ich könnte eigentlich äh, einen Halbtagsjob daraus machen, aber ja, hier, ne? <lacht> Ja, dann gibt es ein kleines HP Reverb G2, ja, Chaos, sage ich mal. Äh, da schauen wir uns mal ganz kurz die News an. Ähm, ja, dann gibt es einen eventuell bald einen Headset von äh, JVC oder GVC, ähm, von Kenwood quasi, einen VAR mix headset Und äh, ja, das war es eigentlich schon mit der Hardware-Sache. Dann kommen wir äh, ja, in den Gameplay-Sektor rein. Da habe ich einmal Stargaze, das ist ein Adventure-Game. Dann gibt es ein Hellsplit-Update, da schauen wir uns mal ganz kurz die Neuigkeiten drüber an. Dann gibt es noch äh, Ride, das ist auch ein Adventure-Game, das, sch das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und äh, dann habe ich noch äh, diesen ähm, Rätsel-Adventure Rätsel äh, Plexus, äh, das schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Und ja, ich würde sagen, gehen wir zur ersten News und das ist Oculus Link Bonus. Leute, erste News und äh, ja, eigentlich ist ein Geburtstag ja eine fröhliche Aktion, äh, tolle Sache und äh, da muss ich aber jetzt leider erstmal sagen, finde ich jetzt gerade bei der Sache nicht so. <lacht> also von mir gibt es jetzt erstmal Richtung Oculus ein Double Dislike, denn das, was die gemacht haben, ist meiner Meinung nach als Oculus-Kunde Kundenverarsche und äh, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ihr könnt es natürlich ähm, auch gerne mal kommentieren. Entweder in den Kommentaren oder jetzt während des, der Premiere in den Chat. Und äh, ja, um was geht es sich? Wir haben Oculus Link Geburtstag. Also der Oculus Link ist ein Jahr alt geworden und der Oculus Link ist eine Kabelverbindung von dem PC zur Quest 1 oder 2. Also es ist eine USB-Kabelverbindung und äh, da wird quasi das Bild, was auf dem PC läuft, zur Quest gestreamt und äh, das funktioniert echt gut. Die haben da echt sehr, sehr gut dran gearbeitet und das Bild ist auch schon viel, viel besser geworden als noch anfangs und äh, ja, das funktioniert entweder mit dem originalen Oculus Link Kabel, was ich hier habe, das kostet 99 Euro, ist ne verdammt viel Kohle, aber es ist auch, hat eine gute Länge und ich glaube 5 Meter sind es und äh, ist mega flexibel, also ist man merkt schon, dass, dass das Qualität ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich 99 Euro rechtfertigt, aber äh, ungefähr gleiche Kabel, die aber nicht so flexibel sind, da ist man auch schon bei 40, 50 Euro. Von daher muss man da äh, ja, entscheiden, was man dann haben will oder machen möchte. Aber für die Leute, die wirklich einen guten PC haben und die Quest haben, äh, kauft euch ein USB-Link-Kabel, entweder original oder nicht original. Ihr werdet das definitiv nicht bereuen. So, und äh, Oculus hat sich jetzt gesagt, okay, zum Jubiläum geben wir den Quest 2-Käufern Asgard's ross umsonst, aber Vorsicht, nicht allen Quest 2-Käufern, sondern nur Leute, die es ab dem 20.11. 21 Uhr gekauft haben. Und äh, damit tritt man den äh, Erstkäufern der Quest 2 sowas von dermaßen zwischen die, ne? Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> und äh, also ich fühle mich jetzt echt definitiv verarscht, denn äh, es ist ein cooler Titel, kostet 39,99 Euro und hier werden mal wieder die Erstkäufer komplett verarscht, egal ob man das Spiel jetzt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, sowas geht gar nicht und eigentlich hätten die sagen müssen, okay Leute, wir schenken euch das Spiel, wenn ihr das bis zum 31.01.2021 gekauft habt. Das wäre fair gewesen. Da wären alle dann dabei gewesen, die die Quest 2 von Anfang unterstützt haben, obwohl es ziemlich, ziemlich viele negative Sachen da kamen, äh, von wegen den Datenschutzbestimmungen, äh, die es hier in Deutschland sind. Aktuell wird das äh, Oculus ja überhaupt nicht mehr in Deutschland verkauft, egal ob Rift S, Quest 1, Quest 2. Man kriegt ja gar nichts mehr in Deutschland. Man muss äh, definitiv im Ausland bestellen. Zum Beispiel bei Amazon Frankreich ist die Quest 2 no noch bestellbar. Aber ähm, ja, wenn sie das so gemacht hätten, hätten sie den Erstkäufern auch äh, gezeigt, okay, ne, ihr seid uns auch viel wert und äh, ihr bekommt das auch. Aber nein, machen die nicht. Und das finde ich eine riesengroße Frechheit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe da auch eine kleine Umfrage äh, unter den Community-Tab bei mir gemacht auf dem Kanal. Und ähm, ja, da waren, glaube ich, jetzt 53 zu 47, glaube ich, ungefähr. Also 53 Prozent äh, fühlten sich da jetzt auch verarscht und finden die Aktion echt äh, mies. Und äh, ja, die andere Seite fand es halt okay. Und äh, ja, da würde ich gerne eure Meinung jetzt äh, ja, gerne in den Chat schreiben oder äh, später in die Kommentare. Also da bin ich äh, echt äh, gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es nicht gut. Und äh, ja, also Oculus macht sich meiner Meinung nach immer unbeliebter. Oder Facebook. Und äh, ja, da habe ich auch schon so, so viele negative äh, Kommentare über Facebook Oculus bekommen, jetzt zur Quest 2. Und äh, ja, zu Recht, da gibt es super viele Leute, die da mega große Bedenken haben. Und äh, ja, ob man das Ding jetzt unterstützt oder nicht, muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden. Aber diese Aktion finde ich jetzt absolut nicht gut. Ja, bleiben wir aber beim Thema Oculus und äh, gehen wir mal zum anderen Thema über. Und das hat was mit dem Display zu tun. Ja, wir waren alle froh, als jetzt das Update 23 bei der Oculus Quest 2 ankam. Es gibt, Ich habe heute mal gelesen, es gibt immer noch Leute, die haben es leider auch immer noch nicht. Aber es wird jetzt ausgerollt oder ist dabei. Und äh, ja, jetzt gibt es 90 Hertz native Unterstützung für die Quest 2. Und das ist erstmal cool. Ja, und dann haut der hat mal kurz bei Twitter raus. Ja, das das Teil kann aber auch 120 Hertz unterstützen, ne? also <lacht> so ist es nicht. Und ja, eigentlich eine coole, positive Meldung. Aber jetzt kommen wir zu den Negativpunkten, wenn man, sage ich mal, 120 Hertz jetzt da aktivieren würde. 120 Hertz sind natürlich auch äh, rechenintensiver. Ne? Ob wir jetzt äh, 90 äh, Bilder pro Sekunde berechnen müssen oder 120 Bilder pro Sekunde, ist natürlich ein großer Unterschied. Und äh, ja. So, ähm, so viel Mega Power auch wenn die Quest 2 jetzt mehr Power hat. Äh, ja Unendliche Rechenpower hatte jetzt auch nicht. Und äh, ja, das fehlt dann eventuell wieder bei den ein oder anderen äh, Spielen, äh, weil die natürlich jetzt optimiert sind auf, auf 90 Hertz. Und äh, ja, Oculus hatte, hat da Bedenken oder einige Mitarbeiter hatten Bedenken und äh, Kamek äh, kann diese Bedenken verstehen, aber er äh, hat dennoch genug Argumente dafür. Und äh, ja, noch ein Negativpunkt ist natürlich, wenn man äh, ja, höhere Rechenleistung hat, dann äh, zieht das natürlich auch mehr Strom. Und mehr Strom heißt weniger Akkulaufleistung und ja, das ist alles nicht so positiv bei der Oculus Quest. Und äh, ja, schauen wir uns mal das Ganze weiterhin an. Genau, hier steht auch nochmal, dass die Quest ja 72 Hertz hatte. Und äh, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, äh, ich habe mal bei der Valve Index so ein bisschen rumgespielt. Äh, habe mal mit, mit 90 Hertz, mit 120 und äh, dann gab es ja diesen 144 Hertz Modus. Und äh, ich muss sagen, ich merke es nicht wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen angenehmer ist. Aber es kann auch entweder ein Placebo-Effekt sein oder einfach nur ein bisschen unterbewusst. Äh, wird das Gehirn wahrscheinlich als angenehmer empfinden. Aber so wirklich sagen, boah, wow, das ist jetzt der Hammer, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare oder in den Chat schreiben, ob ihr das sofort seht, wenn äh, man anstatt ja, 72, 90 Hertz oder anstatt 90, 120 Hertz äh, spielt. Ob das äh, so bei euch direkt wirklich bewusst bei euch sich festlegt, ja, das ist mega, also das ist ein mega Unterschied. Also kann ich jetzt nicht sagen, aber gut. Gibt vielleicht Leute, die das äh, direkt wirklich merken. So jetzt äh, steht hier wichtiger Punkt. Nehmt die höchste verfügbare Bildwiederholrate nicht als Standard, sonst wird eure VR App schlecht laufen. Wenn wir Unterstützung für 120 Hertz veröffentlichen. Klar. Wie gesagt, wenn wenn jetzt sagt äh, Oculus sagt ja 120 Hertz ist freigeschaltet, dann versuchen die Spieleentwickler natürlich auch auf 120 Hertz zu gehen und äh, ja dann kann es passieren, dass eventuell einige Spiele da echt Probleme haben, diese 120 Hertz stabil zu halten und äh, also ich sehe lieber 90 Hertz stabil als 120 Hertz stocken, muss ich ehrlich sagen. Und ich äh, gucke auch lieber 90 Hertz äh, und ein bisschen bessere Grafik, ein besser, besser, bisschen bessere Texturen als 120 Hertz mit abgespeckter äh, Sachen. Und von daher äh, ja, sehe ich so. Und äh, ja, meine Meinung zu dem, zu dem Thema jetzt, ne? So, und dann steht hier immer noch, unklar ist, ob Kamek auf ein möglichst 120 Hertz Update für Oculus Quest 2 anspielt. Oder schon von einer neuen VR-Brille. Ja, aber er, er sagt ja, das Display kann aber äh, die haben sich erstmal dagegen entschieden. Ob das jetzt dann für wirklich für, für äh, die Oculus Quest 2 kommt, ist natürlich äh, auch noch dahingestellt, ne? Oder sei dahingestellt. Und, ähm Genau, äh, Oculus hat ja damals bei, bei der Oculus ähm, CV1 festgelegt. 90 Hertz ist der, der PC-VR-Standard, sage ich mal. Und äh, alles darunter ist halt kein gutes VR-Erlebnis. Widerspricht aber auch wieder, dass halt mit der Quest äh, wirklich auch man ein gutes Erlebnis hatte, auch mit 72 Hertz. Und äh, ich glaube, die PSVR hat ja auch ein bisschen weniger als 90. Und... Äh, ja, man kann darauf auch spielen. Ne? Aber klar, mehr ist immer besser, aber ähm, es geht auch, wenn es ein bisschen geringer ist von, von der Herzzahl. Also ich bin da sowieso nicht so empfindlich, aber es gibt vielleicht Leute, die äh, da sehr empfindlich darauf reagieren, wenn es halt weniger Herzzahl sind. Ne? So, ja, hier wird nochmal darauf angespielt, wer vorstellbar durch für bestimmte bewegungsintensive äh, Spiele wie Beat Saber, dass die auf 120 Hertz laufen. Klar ist für diese Spiele, wo man wirklich Millisekunden ja, Zeit nur hat, vielleicht macht es wirklich viel aus. Ähm, genau wie bei irgendwie Ego-Shootern, wo äh, ja diese Profis ja riesen Herzzahlen an ihren Monitoren haben, weil sie dann halt äh, noch besser sind beim Zielen und so weiter und so fort. Macht vielleicht Sinn aber äh, dafür bin ich eh zu alt. <lacht> für Beat Saber auch, definitiv. Also ich komme bei diesen Rhythmusspielen sowieso nicht so wirklich gut mit. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema und das wäre CatLoco S. Ja, viele von euch kennen bestimmt den Catwalk und damit meine ich jetzt nicht den Laufsteg für Models, sondern äh, von der Firma Cat diesen, ja, diesen riesen Trümmer eigentlich für Arcadehallen gedacht. Ähm, da gab es dann auch jetzt eine neuere Version, äh, Catwalk Mini, für zu Hause, da hat man wirklich so ein Gestänge, wo man dann äh, drin hängt und äh, kann dann wirklich auf so eine Plattform sliden und kann sich dann halt bewegen in VR, also man läuft wirklich auf diesen auf diesen Laufsteg, sage ich mal und, äh, oder Tretmühle hat man das ja auch genannt, VR-Treadmill und äh, ja, kann dann sich in VR so bewegen und jetzt haben die eine neue Bewegungstechnik für VR, das nennt sich Cat S und äh, hier sehen wir auch auf dem Bild wir haben drei Tracker. Einen äh, am Bauch oder an der Gürtelschnalle und äh, zwei an den Füßen. Und ähm, ja, damit sollen wir uns in VR fortbewegen. Äh, müssen auf der Stelle immer hoch, runter. Es ist natürlich mit Sicherheit auch äh, eine ne, Fitnesssache. ist bestimmt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich mich ständig so bewegen möchte. Wir gucken uns da gleich mal so ein bisschen äh, ein kleines Video an von, von CatLoco. Und äh, ja, das Paket kommt mit drei Sensoren. Und äh, ja, die haben eine Wireless-Verbindung. Ich glaube, einer von denen wiegt 35 Gramm, also auch sehr, sehr leicht. Hier sehen wir die Dinger. Kosten aktuell 183 US-Dollar und äh, sind im Angebot momentan. Normal waren die 230 äh, Dollar. Und äh, ja, würden normale gängigen Brillen werden unterstützt. Playstation VR, Vive, Oculus Quest 2. Mit, mit Link äh, und Valve Index. Die Kompatibilität mit HP's neuer Reverb G2 wird laut Cat VR gerade getestet. Ja, WMR-Brillen sind ja immer so eine Sache. Also, ich sehe auch oft bei Spielen, dass die keine WMR-Unterstützung haben, offizielle Unterstützung, obwohl es dann funktioniert. Aber äh, gut, WMR ist momentan aktuell noch nicht so wirklich gut unterstützt, finde ich. So, der Akku hält laut Cat VR bis zu sieben Stunden. Also, es ist. Ist schon ordentlich, muss man sagen, 50 Stunden im Standby und ist innerhalb einer Stunde aufgeladen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ähm, ja gut, äh, hier, hier gehen die darauf ein, dass natürlich durch diese Bewegung auch Motion Sickness ähm, ja, verbessert wird oder, oder komplett eliminiert wird, denn man bewegt sich ja wirklich dann. Ne? Man hat dieses Gefühl, der, die, die Innenohren haben die Bewegung, das ist ja immer das Problem, dass das Innenohr wirklich keine Bewegung feststellt und äh, das ist genau das Problem, warum uns, äh, wenn wir zu viel Alkohol getrunken haben und äh, wir gehen dann oder wir, wir fahren mit dem Auto, ähm, diese, diese ganzen Nervenbahnen und alles, diese Signale, die gehen verloren vom Innenohr und äh, ja, dadurch wird uns dann irgendwann schlecht. Wir sehen halt, dass wir uns bewegen, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren und ähm, das Innenohr kriegt das aber alles gar nicht mehr gefiltert. Dann wird uns schlecht und genau das ist das äh, Prinzip bei Motion Sickness. Denn äh, hier sehen wir auch äh, in die VR-Brille rein und äh, ja, bewegen uns sag ich mal, mit dem Thumbstick einfach links, rechts, vorne, ist egal wohin. Und äh, wenn das schnell genug ist und wir stehen ja auf der Stelle oder sitzen sogar, das ist noch schlimmer als stehen, äh, ja dann sagt das Innenohr und Gehirn irgendwann Hallo, irgendwas stimmt nicht und äh, ja dann wird dem einen oder anderen schon mal sehr, sehr übel und äh, ich kann da auch ein Liedchen von singen. Also mir ist früher auch ständig richtig übel geworden und das ging dann echt zwei, drei, vier Stunden so, dass ich echt gar nichts mehr machen konnte, nur noch auf der Couch liegen. Das mal dazu. Also es könnte äh, definitiv auch Motion Sickness reduzieren oder, oder komplett aus, ausmerzen. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Bewegung da ist. Da sehen wir so einen kleinen Sensor. Kann man einfach an den Gürtel heften. Ein bisschen leiser, dass ihr mich auch noch hört. Wir haben ganz alte Brillen hier. Es ist natürlich cool, dass es so gut funktioniert, aber äh, ja, ich weiß nicht, ob ich This wirklich die ganze Zeit so spielen möchte. Immersion. Ist mit Sicherheit für manche Spiele echt Spiel cool. Aber müsste ich echt ausprobieren, ich, ich habe sie ja nicht und äh, dann könnte man da wirklich erst ein richtiges Fazit abgeben. Es sieht auf jeden Fall interessant aus, muss ich sagen. Und cool, wäre natürlich auch, wenn die auch noch für die Füße getrackt werden für manche Spiele, dass wir auch die ganzen normalen Füße dann äh, ja, in VR getrackt haben, ne? wie mit den Vive-Trackern. Also das würde ich echt auch gerne machen, aber die sind mir echt zu teuer, die, diese Vive-Tracker. Muss, muss ich ehrlich sagen, das ist mir jetzt nicht das. Wert, was dann im Endeffekt ist, dass ich ab und zu bei Blade and Sorcery, ich weiß nicht, ob es bei Hellsbit glaube ich auch ging, äh, ja, die Füße sehe. Ne? Und hier sehen wir bei Arizona Sunshine, dass er auch dann nach hinten geht, um, um wahrscheinlich ein bisschen nach hinten zu laufen. Ob, ob das dann auch programmierbar ist, weiß ich nicht. Ja... Das erstmal zum zum CAT Loco S. Also ist auf jeden Fall ein interessantes äh, Ding. Und äh, kommen wir zum nächsten interessanten Ding. Und das ist die Kickstarter-Kampagne von Shockwave. Und äh, ja, das könnte die Konkurrenz zu äh, B-Haptics werden. Mal schauen. Ja, Leute, wer will das nicht VR wirklich fühlen? Und äh, ja, b -Haptics hat ja angefangen mit der b -Haptics weste Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Falls ihr das Video verpasst habt, Hau ich oben in die Infobox, also könnt ihr gerne mal reinschauen bei dem Video und ja, Shockwave ist jetzt eine Kickstarter-Kampagne, Shockwave VR, also die Firma heißt Shockwave und äh, ja, die äh, machen jetzt eine Weste oder ja, wollen eine produzieren und äh, das sieht eher aus wie einfach so ein ganz kleines Hemd, also wenn ich mir die, die Behaptics Weste da anschaue, wie schwer die ist und ja, wie... Ja, alleine schon, wie militärisch die aussieht. Die sieht aus wie so eine schutzsichere Weste. Und äh, das ist irgendwie so ein, einfach so ein Ding, was man sich überzieht. Und äh, das soll wohl 64 ähm, Sensoren, Aktuatoren haben, die äh, uns wirklich signalisieren, okay, äh, da ist jetzt gerade was, ich wurde getroffen oder weiß der Geier was. Und äh, ja, schauen wir uns mal ganz kurz hier. Show you what lies was ahead of the future. A suit which makes your VR-Experience more real than reality itself. Let us show you how Shockwave is going to change the way people interact with VR. The suit uses a point-to-area spread, high definition haptic feedback system. Genau, und es gibt noch emo tracking sensoren das heißt, äh, ja, da wird der Körper auch noch nochmal getrackt, die Beine werden getrackt, wie die sich bewegen und so weiter und so fort. Und äh, ob der, ne? das ist ja immer bei den Avataren das Problem, dass äh, die Arme sich so komisch bewegen, äh, weil einfach Informationen fehlen vom, vom Ellbogengelenk, sage ich mal. Und äh, die sind ja auch nochmal verbaut. Und es our proprietary klingt algorithms und sieht natürlich gut aus und die Beste sieht so, ja, so wie ein normales T-Shirt oder kleines Hemd aus, und, body, ich bin da jetzt sensor. echt skeptisch, ich, mein, ich bin skeptisch, ob das wirklich so gut ist, wie die da jetzt äh, sich sickwave, das vorstellen like a oder, oder was sie da so machen wollen ob das mit der bihaptics weste wirklich Also it's completely wireless. Also sehen wir die bewegungen noch ne? tracking, tracking. Sensoren. Shockwave will take your online multiplayer experience with cool, friends ne? to a mind-blowing level of immersion so that you see every move and you feel every hit. In addition to that, sensing IMU sensors and on multiple haptic delivery systems. So there is no going back. Da habe ich auch gleich noch ein Video zu, wo äh, der Inhalt gezeigt wird von dieser Weste. Natürlich ist das alles nicht final, aber äh, da kann man sich schon mal ansehen, wie die da momentan dran arbeiten und wie das aussieht. So, ja, der Mindestbeitrag, ähm, um wirklich auch eine, ein, ein Suit zu bekommen. Also der Suit ist halt Oberteil, äh, dann mit diesen Beinsensoren noch dabei. Und ähm, da sind dann auch noch drei... Suit-Ready-Single-Multiplayer-VR-Games dabei und kostet dann 265 Dollar. Ist natürlich, wenn es ein gutes Produkt ist, nicht zu so viel, aber wie immer bei Kickstarter, man läuft Gefahr, dass man eventuell entweder kein Produkt bekommt oder äh, ein Produkt, was überhaupt nicht dem entspricht, was man sich so vorgestellt hat. Aber ja, das wissen die ganzen Leute, die bei Kickstarter schon länger unterwegs sind und da schon einiges ähm, ja, gebackt haben wissen das schon länger und äh, ja, da ist halt ein gewisses Risiko ist dabei, ne? Ja, und hier steht halt 64 Haptikpunkte sind das, um äh, wirklich diese ganzen Sachen zu fühlen. Bei der b weste bei der großen sind es 40 nur, nur, aber fühlt sich trotzdem cool an und die haben auch dementsprechend gut Power, was ich mir jetzt da gar nicht so vorstellen kann, aber ich lasse mich da echt gerne positiv überraschen, ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden hier. Aber da könnt ihr auch gerne eure Meinung nochmal mal zu, äh, zu kundtun in den Kommentaren oder im Chat. So, da wird nochmal gezeigt, ne, diese, diese Tracking Sensoren. 15 Meter Wireless soll es funktionieren. Obwohl, äh, ja, wäre es schon 15 Meter vom, vom PC entfernt, eventuell in den Arcade Hallen natürlich. Ne? Ja, soll mit allen gängigen Brillen ne, funktionieren. Auch hier fehlen wieder die WMR-Brillen. So, dann kommen wir mal zu diesem Video, was ich euch gesagt habe. Da kann man dann die, äh, den Inhalt mal sehen, wirklich. Und Ja, schauen wir mal rein. Aber es wird natürlich auch jetzt ein äh, Prototyp sein. Ich glaube nicht, dass so der, äh, die finale Version aussieht. Und hier muss es natürlich noch aufschneiden. Ähm, ja, die müssen sich natürlich was überlegen, dass man wirklich einen Inlay hat, was man dann auch irgendwie waschen kann. Also man wird die ganze Weste nicht in die Waschmaschine stecken können und waschen. Besonders und wenn man VR spielt, ihr kennt das alle, Sportspiele, da schwitzt man auch schon mal gut. Und guck mal hier. Allein diese Verkabelung. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie schnell das da abreißt, ne? Okay, wie gesagt, es ist ein Prototyp und äh, es ist nichts Finales. Aber schon mal interessant zu haptics sehen, wie das Ganze da And aufgebaut the, uh, ist, we'll angeordnet ist. The in the front also. These are also der front ones. All the haptics to the main PCB. Wenn ich mir überlege, die, die sind Aktuatoren, die Motoren sind so ungefähr so groß, so we wenn man so in die Weste reinkommt. Und das waren so kleine, weiß ich nicht, die waren ja richtig, richtig klein, diese, <lacht> diese Aktuatoren da gerade. Ne? Und ob man die dann wirklich gut fühlt? And, uh, here you can see. Okay, da haben sie die the main Elektronik hinten all the features, the IMU, the wireless feature, and the HAP. All these sensors can, cannot be done without having external sensors that are fitted on the legs. Ja, da haben wir diese Tracking-Sensoren, diese weißen Kästen, like, die gerade hier waren. Ne? And we go down. Also, wenn ich mir das jetzt so anschaue, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr vorsichtig, aber wie gesagt, Prototypen sehen meistens sehr chaotisch aus und auch nicht wirklich gut, von daher muss man da jetzt erstmal abwarten, was da wirklich bei dem fertigen Produkt rauskommt. Ist ein interessantes Projekt, sage ich mal und äh, ich würde es auf jeden fall gerne testen aber äh, ich bin bei sowas echt vorsichtig die haben ihr ziel erreicht also die die dinger kommen definitiv auf den markt wenn denn nicht irgendwas schlimmes passiert die firma irgendwie pleite geht oder sonst was das ist das risiko bei kickstarter ja immer und ähm, ja alles andere muss man jetzt echt abwarten äh, wenn es da Updates gibt, es gibt vielleicht neue Videos, wo die eventuell neuen Prototypen zeigen, dann äh, werde ich da definitiv in den news sendung auch nochmal was von zeigen, damit wir so einen kleinen neuen Stand haben. Also wenn es eine gute Weste ist und die gut funktioniert, sind 265 Dollar nicht so viel. Wenn man, äh, wenn man dann aber jetzt wirklich ein Ding hat, was absolut äh, ja, kaum spürbar ist oder nur ganz leicht. Also ich, ich finde, man muss das schon richtig krass merken, sonst macht es einfach keinen Spaß. Aber lass uns überraschen und kommen wir zum nächsten Thema. Und das wäre auch wieder Kickstarter, eine Kickstarter-Kampagne von der Firma Cybershoes. Ja, die Firma Cybershoes hat auch eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Und die wurde auch schon erreicht mit dem Ziel von 25.267 Euro. Und äh, ja, wir sind jetzt bei 37.670 Euro. Und ja, ich würde mal sagen, <lacht> Gratulation, habt ihr gut geschafft. Und ja. Äh, ja, 38 Tage sind noch verbleibend und wir gucken uns das ganze Projekt mal ein bisschen an. Und äh, ja, das ist jetzt für die Version auch des Quest und Quest 2. Da gab es ja vorher noch keine Cybershoes für. Und äh, ja, schauen wir uns mal ganz kurz das äh, Video hier an. Cybershoes are the first and only shoes that let you control your favorite games in the virtual space. Ja, wer die Cybershoes nicht kennt, Run, walk, sneak and jump. Für the, the most accurate, active den, Gameplay. Our first campaign was a huge success, and we were able to bring freedom of movement back to the players. For their VR PC PC Setups, the Oculus Und Quest and dann Quest dann 2 don't need a PC or bulky wires for a full VR experience. So we have released Cybershoes for Quest. Hook up the new receiver to your Quest headset. Strap on your cyber shoes and get moving. The seated position and better foot response cut out traditional motion sickness and lets gamers stay in the game longer. As your legs move you around, the chair is forgotten in no time. Walking in VR can be tricky if you aren't careful enough. Real space borders limit you from complete transition into the VR metaverse. Players are half in the game and half worried about bumping into something. Multiplayer is just an accident waiting to happen. Für the first time you kannst sit next to your friend in the real world and run side by side in epic adventures while staying deeply immersed in the action getting the system set up is easy with a quick plug and play installation and the shoes are one size fits all use the bindings to securely strap your foot ja braucht wir ja nicht ganz zu gucken jetzt habt ihr auf jeden fall die die, die leute die die cyberschus noch nicht kennen habt ihr so eine ungefähre äh, vorstellung wie das ganze funktioniert und ja, äh, jetzt bei dieser Kickstarter-Kampagne oder neu ist auch dabei, dass man hier so einen so Receiver hat. Und äh, ja, der kommt, wird halt vorne an die Quest äh, montiert und äh, dann mit einer USB-Verbindung dann ja, mit der Quest verbunden. Und äh, ja, das wird wahrscheinlich über Bluetooth trotzdem funktionieren. Das wird wahrscheinlich nur für die Energie sein, also für die, für die Elektronik hier. Ist aber auch nur eine Vermutung oder ob die Signale dann da zur Quest gehen, weiß ich nicht. Äh, ich denke aber eher, dass das hier eine Bluetooth-Verbindung sein wird, ähm, die dann auch mit der, mit der Brille kommuniziert. Ja, der Early Bird Reward ist 279 US-Dollar, ungefähr 235 Dollar und äh, beinhaltet den Sch äh, die Schuhe, den Stuhl, äh, den Quest Receiver, ne? vorne dieses, dieses äh, weiße Teil, dann äh, der Cyber Carpet, das ist dieser runde Teppich, äh, den ihr da gesehen habt, und äh, USB-Kabel. Und äh, ja, das für 235 ähm, Dollar oder äh, ähm, Euro. Und äh, ich habe es ja auch noch nicht ausprobiert. Ich hatte mal angefragt äh, damals, ob ich einen Testkit haben kann, äh, um das euch zu zeigen. Habe ich leider keins bekommen. Äh, fand ich echt schade, sonst hätte ich das gerne mal vorgestellt auf meinem Kanal und auch meine... Ein, äh, ja, meine meine Einschätzung davon, euch äh, mitgeteilt. Ich kann mir momentan echt auch noch nicht vorstellen, wie genau wie bei diesen Cat-Loco, äh, äh, wie das Gefühl ist, damit halt zu spielen. Ne? Kann ich ich kenne kein anderes Spiel, als äh, hier im Raum stehen und halt mit, äh, mit Sumsticks zu spielen. Und äh, da hätte ich auch gerne mal einen Vergleich. Cybershoes, Cat-Loco, ne? Also, wenn die Firmen das da draußen sehen, ihr könnt mir gerne ein Testkit zur Verfügung stellen. Und äh, dann werde ich das definitiv mal auf meinem Kanal auch testen und da auch mein, mein kleines Fazit zu geben, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ist auf jeden Fall interessant und äh, das äh, mit der Quest profitiert natürlich nochmal immens, äh, weil normalerweise hat man hier immer das Kabel vom PC VR-Headset, auch wenn es von der Decke kommt, äh, es stört Irgendwann hat man es aufgewickelt und beschädigt das eventuell sogar. Und äh, ja, mit der Quest hat man das Problem nicht mehr. Man kann sich die ganze Zeit auf diesem Stuhl drehen, wie man will und das ist natürlich positiv. Dafür machen die Cybershoes meiner Meinung nach für die Quest mehr Sinn als für die PC-VR-Brillen, muss ich einfach so sagen. Und äh, wenn man das Ganze jetzt noch mit Virtual Desktop dann spielen kann, äh, ist es natürlich umso besser. Dann haben wir wirklich äh, eine WLAN-Verbindung und können die Cybershoes nutzen. Aber da weiß ich nicht, wie das dann funktioniert mit, ähm, mit äh, Virtual Desktop und so weiter, ob das dann auch wirklich so funktioniert. Ja Leute, kommen wir zum nächsten Thema und äh, da wären wir direkt bei Virtual Desktop, diesem WLAN-Streaming. Und äh, ja, da gibt es jetzt ein Update und äh, das sollten wir uns mal anschauen. Ja, Leute, Virtual Desktop bekommt ein Update und äh, ja, verbessert damit nochmal das WLAN-Streaming immens. Und äh, ja, Virtual Desktop ist ja nicht nur ein Tool, was eigentlich äh, dafür gemacht wurde, ja, PC VR Gamings äh, oder Games auf die Quest zu bringen, sondern eigentlich war es dafür gedacht, unseren Desktop-Inhalt in die VR-Welt zu bringen und äh, so hat es angefangen und der Entwickler Guy Godin, der entwickelt immer weiter an diesem Virtual Desktop und verbessert immer wieder weiter und die für uns eigentlich beste Erneuerung damals war halt, dass wir mit dem Virtual Desktop PC, VR-Games auf die Quest streamen können über WLAN und äh, ja, das ist nochmal eine Ecke besser als äh, der Oculus Link und das Ganze funktioniert schon sehr gut. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, also sorry Leute, sonst hätte ich euch da wirklich mal einen, äh, ja, wirklichen Erfahrungsbericht geben können. Ich kenne es nur vom Hörensagen von meinen Kollegen. Zum Beispiel der Zitronenarzt oder der Patrick von die Zockstube. Die haben es schon äh, getestet. Und äh, ja, das muss wohl sehr, sehr gut funktionieren. Und äh, außer für so wirklich Beat Saber Games, äh, ja, Rhythmusik, Rhythmusspiele, wo man Millisekunden genau irgendwas treffen muss, da ist äh, die Latenz natürlich noch ein bisschen zu hoch. Macht damit nicht so großen Spaß, habe ich gehört. Aber äh, wenn jetzt nochmal die Zeit verbessert wurde, ist das natürlich auch mal wieder so ein ja... Möglichkeit das nochmal neu auszutesten und äh, ja schauen wir uns das ganze mal an und der hat es jetzt äh, er geschafft die Latenz nochmal um 10 Millisekunden zu verringern und das ist in VR echt viel und äh, mit dem äh, Update 1.18 haben wir jetzt die Möglichkeit uns auch hier dieses Fenster einblenden zu lassen und dann äh, kann man sich äh, die Streaming-Performance ja die ganze Zeit im, im Blick halten und äh, ja hier sehen wir einmal die Framerate vom Game Bitrate, die Latenz und hier sehen wir noch mal eine Aufschlüsselung von der Latenz. Obwohl das jetzt hier 30 sind und keine 45, wo dann die 15 anderen Millisekunden herkommt, weiß ich nicht. Aber äh, gut, hier haben wir wenigstens so eine kleine Auflistung, was wie viel Zeit braucht und äh, ja, was die Latenz verursacht. Ist auf jeden Fall äh, echt interessant. Und äh, ja, das Update hat dann auch andere Sachen gebracht, wie schönere Umgebung, ähm, VR-Räume, fotorealistische. Und äh, ja, das können wir uns hier mal angucken. Was das ist jetzt natürlich sehr klein, aber hier sehen wir die Räume, die er so gebastelt hat. Das sieht natürlich sehr cool aus mit der Stadt da so aus den Fenstern, wenn man da rausguckt. Und die sind auch sehr, sehr hoch aufgelöst. Da gibt es auch äh, Videos auf YouTube, kann man sich da anschauen. Da äh, sieht das Ganze nochmal ein bisschen besser aus. Aber auf jeden Fall, der arbeitet da echt dran. Und äh, ja, das Game kostet für Steam VR 12,99. Und was es jetzt im Oculus Shop kostet, weiß ich nicht. Ich habe es für einen Oculus Shop und muss es noch für Steam VR kaufen. Und äh, ja, er hat da auch äh, weiterhin, ja, bringt er da Updates rein, dass auch ähm, ja, die Streaming-Kompatibilität gegeben ist für, für eine Reihe VR-Spiele. Ne? Stormland äh, funktioniert jetzt wohl oder wohl besser. The Climb, Star Wars Squadrons, Hellblade und so weiter und so fort. Und ja, da kann man echt nicht meckern, wenn er da weiterhin äh, immer wieder Updates bringt und alles verbessert. Besonders äh, ja, mit dem WLAN-Streaming schafft er es, äh, uns Questbesitzer da glücklich zu machen und äh, uns kabellos zu halten. Aber dieses WLAN-Streaming kostet natürlich auch Akku und äh, ich weiß gar nicht, wie es da mit der Akkulaufzeit dann aussieht, wie lange man dann so spielen kann. Aber, äh, ja, ich glaube, so viel weniger Zeit hat man dann aber auch gar nicht. Aber, äh, weiß ich nicht, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr es schon getestet habt. Äh, wie lange kann man da so maximal, ja, mit dem Virtual Desktop und der Quest spielen? Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Und ich versuche da in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal ein äh, ja, Video zuzumachen. Und dann äh, teste ich mal dieses Virtual desktop wie gesagt, da bin ich momentan noch nicht zugekommen. Ja, Leute, dann kommen wir zur HP Reverb G2 oder dem Besteller chaos Ja, einen kleinen Shitstorm gab es ja schon bei der HP Reverb. Und äh, ja, kann man verstehen, natürlich, wenn man vorbestellt hat und man wird einfach nicht beliefert. Wann man eigentlich damit gerechnet hat, ist natürlich ein fieses Gefühl. Und äh, ja, jetzt gab es eine Pressemitteilung hier bei HP Reverb oder bei HP selber. Und ähm, ja, die äh, bedanken sich natürlich erstmal an die VR-Community, dass äh, halt sehr viele Leute schon ihre Headsets bekommen haben. Die haben wohl äh, die Hälfte der Vorbesteller wohl rausgeschickt, ähm, haben äh, tolles Feedback auch bekommen und natürlich äh, auch nicht so tolles Feedback. Und äh, ja, das größte Problem ist wohl, dass äh, die ja, die Prios falsch gesetzt wurden und äh, nicht die Vor Vorbesteller priorisiert wurden, sondern auch äh, Online-Shops, Händler, ähm, denn die haben, bevor alle Vorbesteller überhaupt beliefert wurden jetzt, haben die schon gemeldet, ja, hallo, wir haben welche auf Lager, ihr könnt bestellen und äh, ja, da entschuldigt sich jetzt HP mega drüber. Denn äh, natürlich ist es nicht in Ordnung, dass die Vorbesteller äh, erst, nach den Händlern beliefert werden, weil das geht meiner Meinung nach gar nicht. Und äh, ja, da entschuldigen sie sich natürlich auch. Und äh, zusätzlich kommt, dass die auch nicht nur das Problem hatten, dass die halt irgendwo in der Logistik Probleme haben, sondern die haben auch... Probleme mit der Produktion, äh, so wie ich gelesen habe und äh, die warten derzeit noch auf den zweiten Schwung von, von Lieferungen, dass die dann auch an die Vorbesteller äh, rausgehen können. Und äh, ja, wann das jetzt sein wird, weiß man natürlich nicht. Eigentlich war ja geplant, dass Ende September die ersten Vorbesteller ihre Headsets erhalten und äh, das konnten die jetzt auch nicht einhalten. Jetzt hoffen die, dass bis äh, Ende November äh, die, die auszuliefern. Ob das jetzt klappt, weiß man natürlich auch nicht. Und äh, Neubesteller sollen wohl, äh, wenn man jetzt neu bestellt, Januar, also Januar 21 wohl, ihre Headsets eventuell bekommen. Aber äh, ob das äh, auch so stimmt, muss man jetzt auch abwarten. Ja, wer von euch hat denn so eine G2 bestellt? Äh, wer hat die eventuell sogar schon äh, ja, erhalten? Was ist euer, euer Eindruck so von dem Teil? Und äh, ja, wer wartet noch und... Äh, ist traurig, dass er sie noch nicht hat. Also gerne mal in den Chat oder in die Kommentare. Und äh, ja, ich würde sagen, das reicht eigentlich für so ein kleines Update von der G2. Und dann schauen wir uns ein neues Headset an. Ein VR AR Headset von äh, ja, GVC Kenwood. Was das für ein Teil ist, das schauen wir uns jetzt mal an. GVC Kenwood stellt ein Steam VR Headset her. Und das ist eine Mischung aus VR und AR Headset und äh, ne, cut GVC Kenwood stellt ein Steam-VR-Headset her, was eine Mischung zwischen äh, VR und AR-Brille ist und äh, das Ganze wird nur ein Business-Headset. Aber schauen wir uns trotzdem mal die Infos an. Ich finde das ganz interessant. Und äh, ja, hier sehen wir ein Bild davon und äh, als erstes fällt auf, hier haben wir nicht einfach nur eine, eine, eine Plastikabdeckung, sondern wir haben hier Linsen und wir können hier wirklich auch schon irgendwie das Bild sehen, was da äh, innen drin gerade abläuft. Und äh, hier sehen wir auch die Einbuchtungen für die äh, ja, Infrarot-Sensoren, damit die Lighthouse-Stations auch funktionieren. Also wir haben Steam SteamVR-Tracking und äh, das Ganze kann dann auch mit den Vive-Controllern äh, genutzt werden, kann mit den Vive-Index-Controllern genutzt werden. Aber gut, es ist äh, nichts für Privateinwender, sondern eher für den Business-Bereich. Aber äh, trotzdem halt es halt SteamVR-Tracking. Und äh, ja, es scheint so, dass hier wirklich Linsen sind, ähm, wo wir dann wirklich in der VR-Welt auch die Außenwelt sehen. Und äh, wie das Ganze funktioniert, ist ganz interessant. Da gehen wir jetzt mal kurz drauf ein oder gleich drauf ein. Und äh, ja, erstmal kommen wir zu den kleinen Specs hier. Wir haben ein Sichtfeld von 120 Grad horizontal, 45 Grad äh, vertikalen äh, Sichtfeld. Ähm, 2.560 x 1.440 Pixel pro Auge. Also ist äh, auch schon äh, sehr viel. Bildwiederholrat von 72, was wahrscheinlich auch für den Business-Bereich vollkommen in Ordnung ist. Und äh, ja, hat zwei Displays drin, also 5,5 Zoll große LC Displays, keine OLEDs. Und äh, Gewicht ist bei 530 Gramm. Und äh, ja, jetzt kommen wir zu diesem System. Wir kennen ja äh, bei normalen VR-Headsets, kennen wir das so, dass wir hier das Display haben in der VR-Brille. Also wenn hier die VR-Brille so ist, ist hier das Plastikcover, wo man halt nichts sieht. Und hier sitzt das Display. Dann haben wir hier unsere Linse, wo wir mit dem Auge drauf gucken. Und äh, bei diesem äh, Headset, ich wollte schon VR-Headset sagen, aber ist ja eigentlich kein richtiges VR-Headset, ist ein vr headset Auf jeden Fall haben wir hier ähm, oberhalb das Display liegen und äh, das muss wohl dann hier drin sein. Also hier müssen die zwei Displays liegen, hier drin. Und dann haben die da irgendeine Spiegelkonstruktion gebaut, wo das Bild dann wirklich auch äh, irgendwie den Weg zu unserem Auge findet und dass wir quasi trotzdem nach außen gucken können durch diese Linse hier, die wir auch da oben auf dem Bild gesehen haben und trotzdem halt unsere reale Umgebung sehen und dann aber auch noch mal das Bild von dem, ja, was wir hier in den Displays sehen. Ne? Und äh, ja, die stellen sich das jetzt so vor. Wo war das? So, genau hier. Ich sag mal, wenn man das im Auto hat, könnte man sich hier dann noch Sachen einblenden lassen. Man sieht die, äh, hier sieht man wirklich die reale Umgebung. Das ist natürlich jetzt kein reale, reales Bild, aber so stellen die sich das vor. Und hier könnte man dann halt Sachen noch einblenden. Ne? Und hier sieht man irgendeinen ja, einen Arzt, der irgendwelche äh, ja, Computertomografieaufnahmen vom, vom, vom Gehirn hat, so wie sieht es fast aus vom Kopf. Und äh, ja. Der kann dann wahrscheinlich gleichzeitig immer mal wieder auf die normalen Aufnahmen gucken, kann aber auch in der VR-Welt sich das genauer anschauen und äh, ja, hat natürlich auch alles Vorteile für den Business-Bereich. Hier sieht man das auch. Also so ganz kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man da so durchguckt. Also ich hatte auch noch nie ein AR-Headset auf, muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem, ich finde diese, diese Technik auch cool mit diesen, ja, dieser Spiegellösung hier. Und äh, ja, soll wohl... Auch sehr, sehr gutes Bild haben, hohe Bildschärfe und äh, ja, sehr gute Farbwiedergabe. Also, äh, ja, mal schauen, wann die damit rauskommen und äh, wann es da mal genauere Infos nochmal zu so gibt. Und vielleicht kann man das dann auch irgendwo mal testen, wer weiß. Und äh, ja, Leute, das war es eigentlich schon mit, dem, ja, mit der Hardware-News. Und jetzt kommen wir mal zu dem Gaming-Bereich. Ja, Leute, kommen wir zum ersten Game und das ist Stargaze. Und äh, ja, da habe ich jetzt einen Key zu bekommen. Und äh, ja, um euch das mal ganz kurz zu zeigen, habe ich auch ein ganz kurzes Gameplay aufgenommen. Und äh, ich muss sagen, ist ein echt nettes, cool gemachtes äh, Puzzle-Game. Und äh, ja, man ist so in so einem Observatorium, hat sein Teleskop vor sich und... Ähm, ja, muss dann kleine Planeten entdecken, zusammensetzen, äh, ja, immer mal wieder, äh, ja, Neuigkeiten in irgend so ein, ja, dieses Buch, was wir da sehen, eintragen und äh, wir müssen Fotos machen und so weiter und so fort und einfach entdecken und, äh, ja, ich bin gespannt, äh, wo das Game noch hinführt, äh, was es noch so bietet. Ich habe jetzt äh, wirklich das Gameplay, was ihr gleich seht, habe ich als erstes nur aufgenommen, um euch mal so einen kleinen Eindruck äh, zu geben. Und war auch wirklich mein First-Impression-Video, sage ich mal, oder Gameplay. Und äh, da wusste ich echt noch nicht, äh, um was es sich so wirklich geht. Und äh, ja, ist ein kleines Tutorial bei, was einen so ein bisschen erklärt, wie das ähm, Teleskop funktioniert. Und äh, ja. Das Game kostet 15,11 Euro momentan. Bis zum 27. November ist im Angebot ansonsten 16,79 äh, Euro. Äh, ja, alle Brillen werden so unterstützt. Wolf Index, HTC Vive, Oculus Rift, WMR-Brillen. Und kann im Sitzen und im Stehen gespielt werden. Und ähm, ja, wir können die Höhe optimal einstellen von diesem Teleskop. Das heißt, wir können echt bequem im Sitzen auch spielen. Man muss nicht unbedingt da ähm, stehen bei. Also äh, das ist echt ein Game, was man, glaube ich, echt gut im Sitzen spielen kann. Und äh, ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, gehen wir einfach mal kurz ins Gameplay und danach sehen wir uns wieder. Also das Spiel spielt in einem Observatorium, mitten im Weltall, wie wir hier sehen. Und äh, ja, wir müssen jetzt hier unser... Hier können wir die Höhe einstellen vom Teleskop, takes the transmitter... So, dann können wir jetzt hier. Also wir müssen mal kleine Rätsel lösen. Und ich vermute mal, dass wir hier das jetzt da dran führen müssen. Ja. My friend could never stand having Complimentary things apart. Even when they were light years away from him, he just had to put them together immediately. Sieht auf jeden Fall cool aus. Auch eine coole Idee muss man sagen. Ne? So, press to switch angle steht jetzt hier. Ah, okay. Was haben wir hier wieder? Und Agent Rebel question. Galaxy Nexus. Oh. And he meticulously kept his journal. Sometimes I would wonder if it was doing the thinking for him. Take quill. Also wir sollen eine Feder nehmen. Catch idea. Ah okay. The common theme to his prose was finding connections between things. Getting into what makes them tick, no matter how alien they were to begin with. Okay, da steht jetzt, der alte Energiekern äh, war sehr schnell leer und er braucht ein, ein neues Ersatzteil oder so replacement. Okay. Ah, guck mal. Ah. Take a photo. He was that kind of a man who needed to take a picture of almost everything. Silly creatures, those humans. Leaky memories. He put the photograph into the journal. There was a perfect place just for it. Irgende Pilzart auf jeden Fall. Fo Fa find linking symbol. Zoom -Lever, as there was much more ja immer mehr rätsel und sachen die wir erkunden müssen und freischalten müssen und äh ja ein cooles cool rätsel, rätselspiel würde ich sagen ne? ist auf jeden fall mal was anderes muss man muss man so Ice sagen. planet. A gyroscopic lattice of slipperiness. In all the cosmic pantheon, you won't find a cooler place to hang out. Gelato. <laughs> ja Leute, hier würde ich sagen, hören wir auch erstmal auf mit dem Gameplay. Wie gesagt, sollte eine kleine Einführung für euch werden, dass ihr auch mal nicht nur einen Trailer seht, sondern auch mal so ein bisschen Gameplay. Und äh, ja, hier geht's jetzt immer wirklich. Ja, wir müssten eigentlich irgendwelche Bilder immer wieder uns anschauen und entdecken und äh, ja so eine Wimmelbild vielleicht könnte man das so nennen, ne? Und dann immer wieder neue Dinge you should have seen him bank and entdecken. A crazy kamikaze. Jetzt stört er mich hier. Und äh, wenn wir was finden, immer ins Buch eintragen und so weiter. Und dann schalten wir hier immer mehr frei. Ja. Macht erstmal gar keinen so schlechten Eindruck und ich gebe wieder ab zum News-Sebastian. Das war Stargaze und äh, ja, sieht echt, echt nett aus. Der Weltraum sieht mega aus. Also ich habe ja mit der Quest 2 äh, gespielt mit dem Oculus Link-Kabel und äh, sah echt alles sehr, sehr gut aus. Hat mir echt gut gefallen und äh, ja, es ist, ist echt ein Spiel für so ja, ruhigere Stunden, sage ich mal, wo man einfach nur so ein bisschen entdecken will und äh, ist vielleicht auch was für Kinder, also ist nichts äh, ja, Brutales bei. Und äh, ich glaube, so sowas zu entdecken, das ist mit, für Kinder mit Sicherheit gut. Und äh, macht, macht mit Sicherheit auch mega Spaß. Ich weiß nicht, wie schwer es nachher wird. Ich kann jetzt nur die, wirklich die, die ein paar kleinen Minuten äh, bewerten, die ich so ja, getestet habe. Aber ähm, macht einen guten Eindruck, kann echt ein nettes Puzzle-Game werden. Also wer auf Puzzle-Games steht, äh, der ist hier mit Sicherheit gut beraten. Es ist leider nicht auf Deutsch erhältlich, also äh, das ist schade, auch keine deutschen Untertitel. Und äh, ja, da muss man schon ein bisschen äh, Englischkenntnisse haben, um, um zu wissen, was der da von uns will. Also das ist jetzt schade, aber vielleicht wird es ja noch nachgereicht. Wer weiß, wenn es sich sehr gut verkauft. Und ähm, ja... Warten wir einfach mal ab. Ich werde mit Sicherheit noch ein Gameplay-Video dazu machen. Momentan habe ich einige Spiele in der Pipeline, wo ich noch ein Video zu machen äh, muss oder einen Livestream machen möchte. Und äh, das ist eins davon und äh, das wird mit Sicherheit noch gemacht. Und äh, ja, das war's da, geht's. Und kommen wir zum Hellsplit-Update. Ja, Leute, Hellsplit Arena ist auch einer meiner... Ja, Lieblingsgames, sage ich mal. Ich habe es echt viel zu wenig gespielt, aber es ist ein richtig, richtig geiles äh, Schwertkampfgame. Und äh, ja, hier sehen wir auch, wie so unsere Gegner aussehen. Ich habe da zwei Livestreams von gemacht und äh, hatte immer mal wieder vor, jetzt äh, bald mal einen Livestream wieder zu machen. Aber ich glaube, mit dem Update, was jetzt kommt, werde ich definitiv das Game nochmal zeigen. Und äh, ja, für mich, also ich, ich liebe solche Schwertkampfspiele. Es ist einer, einer der Must-Have-Titel in VR und es äh, ist, ist brutal, hat super geile Grafik. Die Steuerung funktioniert echt einwandfrei und äh, ja das solltet ihr euch echt mal anschauen. Und ähm, ja, alle, alle Brillen werden unterstützt und äh, Gameplay werde ich definitiv auch in die Infobox packen und das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, Halloween ist zwar vorbei, ähm, das äh, schreiben sie hier auch, aber das Update wird am 25. Ähm, November erscheinen. Und hat einige, einige ähm, ja, Änderungen parat. Und <lacht> wie wir hier sehen, <lacht> alle da mit einer Mistgabel. Ne? Er hat auch einen Hexenhut auf. Und sind halt äh, Erweiterungen gemacht worden, Updates sind reingekommen. Hier sehen wir, eine Hexe wirft irgendwelche kleinen Bomben. Das ist am Samstag veröffentlicht worden, das habe ich gerade erst äh, runtergeladen. Und wie wir sehen, es ist mega, mega brutal. <lacht> wenn man den Kopf schon abreißen kann. Also wenn ihr das Game habt und ihr habt schon länger nicht reingeguckt, schaut noch mal rein. Also äh, wie wir sehen, es hat sich einiges getan. Und ähm, ich versuche es äh, definitiv jetzt bald noch mal zu streamen, weil das Game einfach geil ist. Ich muss da immer aufpassen, dass ich äh, nicht mit den Controller gegen die Wände haue, weil ja, man, man verliert sich so schnell in den Game und äh, ver vergisst auch, wo man gerade steht. Und ja wenn da gerade mal eine Wand steht und man will den Schädel von dem Zombie einschlagen, ist suboptimal. Ne? Ja, also 2099 meiner Meinung nach absolut nicht zu nicht so viel für den Titel. Und äh, ja, wenn ihr den noch nicht habt... Schaut mal rein, wenn ihr euch das gar nicht zusagt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Game auf Steam zurückzugeben. Aber ich glaube, wenn ihr das Spiel gespielt habt, gebt ihr das definitiv nicht zurück. Ja Leute, kommen wir zum nächsten Titel und das wäre Ride. Ja Leute, am 8. Dezember erscheint Ride, The Eye of Atlantis und es ist ein äh, ja, Mystical Adventure steht hier. Und äh, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt weiter hier unterhalten, schauen wir uns definitiv jetzt mal den Trailer an. Und dann reden wir nochmal darüber. Welcome to Historia time travel. You have chosen the Atlantis Discovery Pack. We will transfer your mind into the body of an Atlantean of the time. Quick, we have no time to lose. You two shall perish. You're all responsible for our decline and for the loss of my beloved. You are going to pay. Ja, das sah ja schon mal gar nicht schlecht aus. Also so ein, so ein Puzzle Game mit mit wirklich äh, ja, Story Inhalt und äh, jetzt gibt es noch einen größeren Trailer und den schauen wir uns right. jetzt auch an. The very first game of our Right is inspired by old 90 s point and click games, in the likes of Mist or Knights of Baphomet, but tailored for this amazing and immersive technology that is VR. The game will lead you to the very heart of the myth... Also, es ist inspiriert von äh, Mist und äh, Baphomets Fluch, habe ich das richtig verstanden? Ich bin mir jetzt nicht sicher. The logical city of Atlantis, just before the Cataclysm. You will solve Enigmas, channel mystic energies, tinker with strange machineries, discover deep truths, and maybe survive your adventures in this city plagued by secrets and betrayals. Our universe exists on two parallel timelines. Your adventure will begin in the year 2134 as a customer of the Historia Time Travel HTT Company, which mysteriously Found a way to transfer one's consciousness into a different body across space and time. You have chosen to travel to Atlantis. Your spirit will be transferred into the body of an old Atlantean fisherman. Okay, wie ich richtig verstanden habe, ähm, ja, hat es mit einer, mit einer Zeitreise zu tun und wir konnten in der Zeit Reisenagentur entscheiden äh, wohin und äh, ja, dann konnten wir auch noch den Körper auswählen und sind ins alte Atlantis gereist und da beginnt unsere ja, unsere Reise. So many things. During your adventures, you will meet multiple characters, each of them shaped by their own stories motivations and internal struggles in order to deliver the best possible immersion and to offer an exceptional experience we aimed from the very start of this project for the player to experience the game in one long stretch the story of Wright began in 2015 when the orichalcum pictures team stumbled upon two books by the philosopher plato timaeus and critias These two books offer amazing descriptions, both geographical and historic. The Disney movie had a real impact on our vision. In order to give the player that... Okay, ich will jetzt nicht zu lang hier, äh, dass wir uns die Sachen angucken, aber macht echt einen guten Eindruck, muss ich sagen. Äh, auf den ersten Blick natürlich jetzt. Ne? Man muss natürlich das Spiel erstmal sehen. Und äh, ja, positiv ist auch... Wir haben deutsche Untertitel, ne? also wir verstehen dann auch die, die Story, wenn wir kein, kein Englisch sprechen und äh, ja, ich bin gespannt, was, am, was uns am 8. Dezember erwartet und äh, vielleicht kann ich es ja auf meinem Kanal auch zeigen, wer weiß. Ja, was sagt ihr dazu? Wäre das was für euch oder sagt ihr, nee, das sieht mir jetzt zu langweilig aus? Also es ist eine, eine gute Mischung wirklich zwischen, zwischen irgendeinem Adventure und äh, ein Rätselspiel, sage ich mal. Sowas wie ihr müsst, ne? so sah es ja teilweise auch ein bisschen aus von den Rätseln. Ja, macht einen guten Eindruck und kommen wir zum nächsten Rätselgame. Also heute haben wir echt viele Rätselgames und das ist Plexus. Ja Leute, kommen wir zum Oculus Titel. Plexus, also er ist momentan nur für Oculus Rift und Rift S erhältlich. Oder halt mit der Quest 2 Oculus Link. Und äh, ja, es ist ein, ein Rätselgame, Puzzle-Game. Und äh, ja, auch da habe ich äh, mal mir die ersten 10 Minuten so angeschaut und äh, habe den ersten Rätselraum gelöst. Und macht erstmal einen guten Eindruck, wenn man auf Rätselgames steht, muss ich sagen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal ins Gameplay und sehen uns danach wieder. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Hello there. I am. Hmm. It's kinda complicated as I have been called by many names during my extent of being. Let's see. You can call me Plexus. Hi Plexus. So, you asked for me, or at least you asked me a question. I have been asked that question many times throughout my existence. Sometimes as a joke. Sometimes out of fear. And sometimes out of curiosity and so on it's difficult to explain but i can guide you through it please touch the earth to begin your journey the paintings hold a story waiting to be told a story stretched in time and that's what you would need to solve this mystery cool time look closely as not all paintings are the same Seht The beginning here was nothing and that nothing exploded. Okay. Kann ich irgendwas machen? Ah, gu guck mal hier. Und jetzt? keine Ahnung, wir legen das mal hier hin. It is time for humankind to make an entrance on earth. They were the first you. Everything started from here and they became the planet conquerors, you know, your species to be. So wie bei der Entstehung der Erde, ne? Guck mal hier, ah. Hier, Und dann hier auch noch was raus. Da kommt auch noch ein. Okay. Okay, was haben wir hier? Hab ich mich erschrocken. Okay. Also hier werden wir jetzt nicht erkunden. to make an entrance on Earth. They were the first you. Everything started from here and they became the planet conquerors, you know your species to be. Das hat viel Fall ich cool gemacht, muss man sagen. Da ist ein Bild von diesem Teil. Muss man jetzt gucken, was hier anders ist. Ja, hier Na, ein. Ja, so ein Apparat, ne? Wo haben wir den Apparat? And what a journey you were to today, both literally and on the evolution sense. The kids' life alles. <laughs> soon was a thing of the past. Frequently, humans forget how to be good guests, how to walk lightly on Earth, like other creatures do. They learnt the hard way that everything is finite. All sources of energy, one day. ...shall come to an end. All things in essence. The stars were created. And from that very cosmic material. Also you. The great explosion. The beginning of space time itself. <lacht> ah, guck mal hier. Das hat doch bestimmt noch was zu sagen ansonsten haben wir eigentlich schon alles rausgeholt, ne? Was möglich war. It is time for humankind to make an entrance on earth. They were the first to you. Everything started from here and they became the planet conquerors, you know, your species to be. Hm. Guck mal hier. Ein Türgriff oder? Ein Fenstergriff. Oder könnte das hier dran? Nee, <lacht> das sieht doch echt aus wie ein Türgriff, oder? Aber wo haben wir hier eine Tür? Okay. So viel Sinn, was wir hier sehen. Haben wir dann noch irgendwas? Ah, guck mal, ja, Ha! Auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, also gefällt mir. Auch wenn es äh, nicht alles direkt ersichtlich ist, aber soll halt auch ein Rätsel gehen sein, ne? Der nächste Raum. Ja, Leute, das reicht erstmal fürs Gameplay, würde ich sagen. Sollte nur einen ersten Eindruck vermitteln und äh, wird es mit Sicherheit nochmal ein richtiges Gameplay geben. Und äh, ja, ich gebe ab zum News, Sebastian. Ja, danke Gameplay, Sebastian. Ja, Leute, das war das Gameplay von Plexis und äh, ja, was kann man jetzt sagen? Also für, ein, für einen Ersteindruck war es vollkommen in Ordnung. Das Game kostet 10 Euro und äh, war eigentlich ganz nett gemacht für, für so einen Indie-Titel. Ich denke mal, das ist ein Indie-Titel. Und äh, was jetzt schlecht ist, wenn Leute äh, ja, kein Englisch sprechen, gar nichts verstehen. Ich weiß nicht, wie sehr man nachher auf die Sprache noch angewiesen ist, um Rätsel zu lösen. Das weiß ich nicht. Jetzt das Rätsel, was ich hatte, konnte man eigentlich relativ so gut lösen, mit äh, ein bisschen rumprobieren und äh, gucken, ähm, war eigentlich ganz okay. Und ich bin gespannt, was noch so für Rätsel auf uns zukommen, äh, wie abwechslungsreich die sind, wie schwer die sind, sind die nachher unlösbar? Also äh, für den Titel wird es auf jeden Fall auch nochmal eine ne Aufnahme geben, aber äh, wie gesagt, ich habe momentan einige äh, Titel abzuarbeiten und da muss ich echt gucken, wie ich das schaffe und wann ich das schaffe. Aber äh, ja, macht einen guten Eindruck. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es echt äh, von Anfang an direkt... Man, es gibt ja Spiele, da hat man von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Und das hatte ich jetzt da echt nicht. Ähm, man muss diese, diese Rätselspiele natürlich mögen. Aber wenn man die mag, ist man, glaube ich, bei Plexus ganz gut aufgehoben für 10 Euro. Und äh ja, Leute, ich würde sagen, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, wie immer euch hat es gefallen. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich jetzt auf ein Like freuen. Und äh, wir hatten letztens, glaube ich, 54 Likes in der News-Sendung. Vielleicht schaffen wir jetzt mal 60, wäre wär echt nice. Und äh, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich echt auf ein Abo freuen. Denn äh, ja, nichts ist wichtiger als Abos, um den Entwicklern und, und äh, ja, Hardware-Firmen zu zeigen, äh, dass man Abos hat, dass man Views hat. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und äh, ja, wenn euch es gefallen hat, könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben. Kommentare sind auch mega wichtig. Wenn ihr ja irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Games habt oder Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare rein. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.